Nun würde ich äh, gerne einsteigen in unsere Veranstaltung. Ähm, mein Name ist Heinrich Brinker. Ich bin einer der Vertreter von der Rosen-Luxemburg-Stiftung bzw. Club Kirchheim. Ich werde heute gemeinsam mit meinem Mitstreiter Hermann Steinbrenner äh, die Moderation machen. Und äh, wir werden dann nicht nur unsere Fragen äh, ins Feld führen, sondern... Wir werden natürlich viel Wert darauf legen, dass Fragen, die, aus dem, die in dem Chat erscheinen, dass die auch Gegenstand der Diskussion werden. Also ich kann, möchte alle ermuntern, das Chat, den Chat zu nutzen und Fragen reinzustellen bzw. auch Kommentare. Wir werden alles, soweit es die Zeit erlaubt, aufgreifen und auch hier ins Gespräch bringen. Ich möchte auch nochmal vorweg schicken, diese, die Rosa, der Rosa Luxemburg Club ist Veranstalter, aber wird äh, in Kooperation mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund ATAC und äh, der linken äh, Fraktion im Gemeinderat hier in Kirchheim. Soweit dazu. Und äh, dann möchte ich noch mal kurz organisatorisch noch sagen. Diese ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet. Deswegen, das sollte sich jeder darüber bewusst sein, dass er, wenn er sich hier einschaltet, dann auch ähm, sichtbar wird und das dokumentiert wird. Gut, soweit dazu. Und jetzt begrüße ich unseren Gast, Josef Vogel, Professor Dr. Josef Vogel. Er ist, ich habe festgestellt, mein Jahrgang, 1957 und ist Professor an der Humboldt-Universität und zwar für Literatur- und Kulturwissenschaften und Medien und ist zusätzlich Permanent Visiting Professor an der Princeton University. Er ist, man könnte es gar nicht, man wird es nicht vermuten als Literatur- und Kulturwissenschaftler, doch. Auch in soziologischen Themen sehr bewandert, wenn man so seine Liste an Büchern anguckt. Sein letztes Buch ist das Kapital und Ressentiments, was wir ja heute betrachten oder behandeln werden oder mit ihm ins Gespräch kommen wollen. Es heißt eine kurze Theorie der Gegenwart. Da sollte man immer vorsichtig sein, wenn man das hört, kurze Theorie. Es ist ein sehr, sehr kompaktes und verdichtetes Buch. Das muss man sagen, auf 183 Seiten wird sehr viel verarbeitet. Und ähm, ja, man erfährt eine ganze Menge auf, auf wenig Raum und we wenig Wort. Das äh, möchte ich gerne vorweg schicken. Ja, vielleicht können wir es so machen. Ähm, wenn man sich das Buch anguckt, haben wir erstmal einen Strauß von Themenfeldern natürlich feststellen können. Aber ich denke mal, so drei große Rahmenfelder werden wir heute sicher streifen bzw. bearbeiten. Dass wir einmal Information als neue Quelle der Wertschöpfung. Das ist eine zentrale Grundlage, denke ich. Dann das Ganze, den ganzen Block Fusion, Finanz- und äh, Plattformökonomie und wie diese Fusion, Fusion zu, einer veränderten, zu veränderten Paradigmen der Macht führen. Und ähm, vielleicht auch die Frage, wieso das eigentlich zu Demokratieverlust führt. Und der dritte Themenblock wäre dann, und das ist ja auch ein Bestandteil des Titels, hier haben wir ja Kapital und Ressentiments, was sind die, warum und wie werden Ressentiments zum Treibstoff dieser Ökonomie? So, das wären so also einfach nur so als Hintergrund die, die großen Felder. Aber jetzt würde ich zunächst einsteigen und ähm, den Josef Vogel bitten, einfach noch mal kurz zu klären, wie er zu diesem Thema eigentlich gekommen ist. Und äh, ja, wenn ich dir die Bücher angucke, da hat es eine, eine gewisse Entwicklung stattgefunden. Und vielleicht können wir so einsteigen in die The Thematik. Ja, äh, guten Abend, guten Abend, Herr, Herr Brinker und äh, guten Abend auch an alle, äh, die womöglich äh, zuhören. Und ähm, ich bedanke mich sehr für die Einladung und äh, hoffe, dass wir trotz äh, dieser sehr, sehr düsteren Lage in Europa ähm, äh, einigermaßen ähm, ähm, fokussiert auch durch dieses äh, Gespräch kommen. Ähm, lassen Sie mich vielleicht ein paar Dinge äh, als Antwort auf Ihre Frage vorausschicken. Ähm, zunächst mal habe ich mich seit langer zeit beschäftigt mit bestimmten konstellationen im 18 jahrhundert und zwar mit der frage welches menschenbild ist eigentlich im 18 jahrhundert entstanden auch im zusammenhang mit literatur und mit kunst und da war es sehr offensichtlich und sehr unmittelbar greifbar dass sich die meisten überlegungen darüber letztlich auf etwas konzentriert haben, was man den ökonomischen Menschen nennt. Also man kann im 18. Jahrhundert sozusagen die Entstehung des ökonomischen Menschen, eines interessegeleiteten Menschen, eines, äh, ähm, wenn man es so will, auch egoistischen Menschen äh, bemerken, der den großen Vorzug hat, dass er, wenn er sich auf den Markt bewegt, äh, so wurde das beschrieben, eben tatsächlich private Laster in öffentliche Vorteile verwandeln kann. Das geht sehr weit zurück und äh, äh, tatsächlich äh, habe ich äh, dann nicht zuletzt vor dem Hintergrund äh, der letzten Finanz Krise äh, mir die Frage gestellt, ob ich nicht meine eigenen, wenn man so will, geisteswissenschaftlichen Interessen ähm, etwas ausdehnen kann und mich mit ähm, ähm, der Wissenschaft beschäftige, ähm, äh, die tatsächlich für uns hegemonial ist, die dominant ist. Und das ist die Ökonomie, sind die ökonomischen Wissenschaften und natürlich auch eine bestimmte Form der Orthodoxie. Also einer bestimmten Form, äh, man könnte das auch sagen, Klassik, Neoklassik äh, und natürlich der Liberalismus, der eine elementare Rolle spielt. Wir haben mich dann in meinem Buch, das ist das Gespenst des Kapitals 2010, äh, damit beschäftigt, wie in den äh, neuesten Markttheorien und insbesondere in Theorien der Finanzmärkte, äh, wie sich dort eine theologische, eine, wenn Sie so wollen, religiöse Erbschaft, eingenistet hat. Also diese Märkte, die in diesen Theorien beschrieben werden, tendieren zum Gleichgewicht. Sie führen sozusagen die beste aller möglichen ökonomischen Welten vor und haben natürlich auch dazu geführt, dass mit diesen Theorien der jüngste Finanzmarktkapitalismus auch gerechtfertigt wurde. Das war ein erster Schritt, ich versuche es kurz zu machen. In einem zweiten Buch, 2015 erschienen mit dem Titel der Souveränitätseffekt, die bin ich äh, Fragen nachgegangen, die irgendwie liegen geblieben sind, äh, für mich liegen geblieben sind und die ein gewisses, äh, wie soll man sagen, auch eine gewisse Herausforderung darstellten. Ich fragte mich nämlich ganz äh, direkt, äh, sind mit den äh, neuesten Formen des Kapitalismus, sind mit den neuesten Formen insbesondere des Finanzkapitalismus auch ganz konkrete Formen der Machtausübung äh, verbunden? Und eine der wesentlichen Thesen in diesem Buch bestand dann darin, dass seit einer langen Zeit, im Grunde seit der frühen Neuzeit, also seit dem 16. 17. Jahrhundert, das Finanzwesen in einer Grauzone, von entstehenden Staatsapparaten auf der einen Seite und privaten Financiers auf der anderen Seite hervorgegangen ist, dass also die Frage des öffentlichen Kredits, der Schulden, der Staatsschulden etc. die Urszene für das Finanzwesen geworden ist. Und eine erste ganz wichtige Überlegung bestand darin, dass diese Grauzone mit einer traditionellen Gegenüberstellung von Staat auf der einen Seite und Markt auf der anderen Seite oder Politik auf der einen Seite und Ökonomie auf der anderen Seite nicht wirklich beschreibbar ist. Und dass sich in dieser Grauzone dann auch bestimmte Institutionen entwickelt haben, die wir alle heute kennen, zum Beispiel äh, seit Ende des 17. Jahrhunderts ähm, <lacht> Zentralbanken, ja? Notenbanken, äh, Nationalbanken etc., und, und das war eine weitere These äh, und das kann man glaube ich auch heute an den entsprechenden Exemplaren sehen, wie etwa die Bundesbank, die EZB, aber auch die Federal Reserve, dass diese Banken, die also dem Finanzsystem verpflichtet sind und auch für die Stabilität des Finanzsystems einstehen sollen, dass äh, diese Institutionen auf der einen Seite Regierungsinstitutionen sind, das heißt also, sie haben einen öffentlichen Auftrag. Und sie greifen mit ihrer Politik äh, unmittelbar in äh, das Wirtschaftssystem, aber natürlich auch in die Gesellschaft ein. Und auf der anderen Seite aber sind sie nicht gegenüber Regierungen und gegenüber Parlamenten, also nicht gegenüber der Legislative und der Exekutive verantwortlich. Mhm. Ich habe das darum die vierte Gewalt genannt. Ähm, an diesem Punkt ähm, äh, bin ich dann tatsächlich äh, zu dem gegenwärtigen Buch äh, übergegangen äh, und ähm, setze zunächst mal an dieser Situation ein, inwieweit es also neben der Legislative, neben der Judikativen und neben der Exekutiven eine weitere Regierungsmacht gibt, nämlich die Monetative, ein inniges Verhältnis zwischen Zentralbanken, Geschäftsbanken, aber natürlich auch Finanzmärkten und inwieweit äh, wir uns heute in einer Situation befinden, die sich durch einen Übergang von einem regierungsgesteuerten zu einem marktgesteuerten Finanzsystem auszeichnet. Das heißt also immer mehr Kompetenzen, zum Beispiel Liquiditätsschöpfung, be findet heute auf den Märkten statt sind also gewissermaßen in privaten Händen seit den 80er-Jahren, sind diese Märkte explodiert. Das war ein Ausgangspunkt für dieses Buch. Und dieser Prozess hätte nicht stattgefunden, und das ist ein zweiter Schritt, auch in diesem Buch, und Sie haben das in Ihrer Einleitung bereits angedeutet, wenn es nicht eine enge Allianz, Sie haben das vorher Fusion genannt, eine enge Allianz, von äh, Finanzmärkten, äh, Finanzindustrien auf der einen Seite und Kommunikationstechnologien auf der anderen Seite gäbe. Das heißt also die äh, Expansion der Finanzmärkte. Das, was manche Ökonomen auch den Big Bang nennen, der in den 90er Jahren stattgefunden hat, ist in letzter Konsequenz durch die Freigabe des World Wide Web für Finanzgeschäfte ermöglicht worden. Das heißt also für Geschäfte, die nicht mehr an überwachten börsenschauplätzen stattfinden sondern in schattenbanken over the counter das heißt also von käufer zu verkäufer etc die privatisierung die deregulierung dieser märkte wäre ohne diese technische infrastruktur ohne die fusionierung von finanz und information nicht denkbar ähm, gewesen ähm, vielleicht noch einen weiteren Schritt, der, wie Sie schon angedeutet haben, dann in eine neue Unternehmensform heranführt, nämlich in die sogenannten Plattformen. Also das heißt Plattformen wie Uber, Airbnb, aber natürlich auch wie Facebook, wie Google, also auch soziale Medien und Suchmaschinen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, und nicht ich alleine, ich habe natürlich auf sehr viel Literatur zurückgegriffen, ist, was machte diese Unternehmen, die in den 90er Jahren des äh, letzten Jahrhunderts äh, tatsächlich ja auch zu einem Boom geführt haben, in Klammern gesagt, der dann 2000 zum ersten Mal geplatzt ist, was diese Unternehmen so attraktiv für die Finanzindustrie äh, macht? Und ähm, wir können später noch mal ausführlicher darüber reden, aber ein paar Dinge will ich wenigstens in Erinnerung rufen, die, glaube ich, wichtig sind, äh, was diese Unternehmen betrifft. Sie zeichnen sich natürlich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie geringe oder keine Fixkosten haben. Das heißt also, Uber muss keine Taxis waschen, Airbnb muss keine Wohnungen putzen, etc. etc. Damit verbunden ist auch äh, eine äh, radikale und Reduktion von Arbeitskosten. Das heißt also, Juba-Fahrer sind nicht bei Juba angestellt. Das sind freie Kontraktoren. Manchmal nennt man sie auch einfach schlicht Lohnabhängige oder noch besser Wegwerfarbeiter. Dazu kommen zum Beispiel sehr geringe Marginalkosten. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das heißt also, will ich den Bestand an Taxifahrten vermehren, muss ich nicht mehr Autos kaufen, sondern muss nur Speicherplatz äh, erweitern. Also die sogenannten Grenzkosten sind überaus gering. Und ein weiterer Punkt und die Liste ließe sich fortführen. Ich will Sie damit jetzt nicht langweilen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die große Artistik der Steuervermeidung bei diesen Unternehmen. Denn Datenprodukte lassen sich ohne große Schwierigkeiten über die Grenze transportieren. Und deswegen haben fast alle diese Unternehmen äh, ihre äh, Hauptsitze in sogenannten Steuerparadiesen. Äh, ähm, Welcher weiterer Punkt vielleicht noch, ähm, und das kann man insbesondere bei ähm, Unternehmen wie Uber, aber auch ähm, zum Beispiel Amazon sehr gut erkennen. Es sind Unternehmen, die zunächst mal äh, keinen Gewinn, oder nur Verluste machen, aber mit dem Versprechen auftreten, die Märkte zu zerstören. Deswegen haben die einen riesigen Börsenwert. Deswegen ist beispielsweise Uber auf den Börsen teurer als BMW. Deswegen ist Airbnb teurer als Hilton International und so fort. Und und das wäre ein letzter Punkt jetzt zu diesen Plattformunternehmen, über die wir uns vielleicht noch genau unterhalten werden. Sie stellen tatsächlich einen neuen Unternehmenstypus dar. Es sind nämlich nicht Unternehmen, die auf den Märkten konkurrieren, sondern es sind Unternehmen, die Märkte privatisieren, um darauf Unternehmen konkurrieren zu lassen. Das heißt also, ein Unternehmen wie Amazon lässt andere Leute auf den Markt, den Amazon selbst schafft, teilhaben oder nicht, diktiert selbst die Schwellen. Soziologen nennen das proprietäre Märkte. Also diese Unternehmen schaffen selbst private Märkte, die sie betreiben. Sie sind also Marktbetreiber und nicht beim Markt ähm, Dazu ließe sie so, äh, tatsächlich noch sehr viel mehr äh, sagen. Ähm, ich will vielleicht, weil, weil Sie das auch angedeutet haben, äh, einen letzten Schritt äh, oder einen letzten äh, Aspekt noch erwähnen, äh, nämlich die Frage, wie man... Äh, dort zu dem zweiten Teil des Titels kommt, Kapital und Ressentiment. Äh, wenn Sie mir erlauben, zwei oder drei Bemerkungen dazu. Ähm, zunächst einmal ist es überaus interessant zu bemerken, dass äh, Ende des 19. Jahrhunderts, das heißt zur Zeit eines aufstrebenden Finanz- und Industriekapitalismus, sehr viele Autoren angefangen haben, über die soziale Dimension des Ressentiments nachzudenken. Das fand bei Nietzsche statt, wie Sie wahrscheinlich wissen. So was findet sich äh, bei Kierkegaard, dem dänischen äh, äh, äh, Philosophen. Ähm, das findet sich auch in der Literatur, bei Dostoevsky. Das findet man aber auch bei Autoren wie Tocqueville, der über die Demokratie in den Vereinigten Staaten nachdenkt. Und das findet sich etwas später, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, bei Autoren wie ähm, Max Scheler beispielsweise oder Werner Sombart, dem Wirtschaftshistoriker. Und diese Autoren stimmen mehr oder weniger darin überein, dass entstehende Konkurrenzgesellschaften, dass entstehende Wettbewerbsgesellschaften und dass der damit entstehende Liberalismus eine desolidarisierende äh, Dimension entwickelt, die das Ressentiment zu einer sozialen Triebkraft machen. Und von dort ausgehend äh, habe ich danach gefragt, welche soziale Mobilisierung auf diesen neuen Plattformen stattfindet, insbesondere natürlich im Rahmen dessen, was man die sozialen Medien nennt. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber die These lautet, dass es in dieser Privatisierung der öffentlichen Kommunikation durch die sogenannten sozialen Medien, dass es dort <lacht> eine Mobilisierungsdynamik gibt, die aufgrund der damit verbundenen Geschäftsmodelle strukturell das Ressentiment bedient, befördert und produziert. Herr Brinker, wenn Sie einverstanden sind, schließe ich hier erstmal, um äh, nicht allzu sehr in den Monolog zu verfallen. Sie müssen äh, Ja, ja, ja ich bin wieder an. Ja. Ja. Äh, ja, vielen Dank. Das war ja schon mal ein, ein grober Überblick über, über's, äh, über die, auch die drei, drei Themen. Ich glaube, wir müssen aber noch mal äh, noch ein bisschen äh, vorne noch mal anfangen, um vielleicht das eine oder andere äh, Fundament noch mal zu legen. Also wäre für mich noch mal die Frage, was war ist das Besondere am Finanzkapital, dass es sozusagen Ausgangspunkt für diese Plattform, für den für Plattformkapitalismus wird. Und was, waren die, was, waren die, was war die Ursache, dass das überhaupt, diese Entwicklung überhaupt möglich war? Sie hatten es kurz so ange, äh, angesprochen, dass in den 70er Jahren äh, das schon losgegangen ist. vielleicht könnten Sie da noch mal kurz darauf eingehen, damit man das nochmal versteht, wie diese Entwicklung überhaupt loslaufen konnte. Also wenn wir jetzt äh, zunächst mal auf äh, die Geschichte äh, des fin Finanzkapitalismus, was äh, sie haben die 70er Jahre erwähnt ähm, ansehen, äh, dann gibt es äh, verschiedene Stufen, äh, die glaube ich äh, zu äh, lassen Sie mich das so formulieren zur Befreiung des Finanzkapitals aus seinen wohlfahrtsstaatlichen Fesseln geführt hat. Mhm. Und äh, ein erster wichtiger Schritt und man muss immer dazu sagen, äh, diese Entwicklungen sind kontingent, also eher zufällig auf der einen Seite, auf der anderen Seite durch manche Notwendigkeiten diktiert und natürlich auch Gegenstand dezidierter politischer Interventionen gewesen. Also dieses Gemisch aus Interventionen, Zwang und Zufällen, Ereignissen, muss man glaube ich im Blick haben. Und ein erster wichtiger Punkt in, in dieser Entfesselung des Finanzkapitalismus bestand im Ende des Abkommens von Bretton Woods Sie wissen, die Nachkriegsordnung, die 1944 äh, beschlossen wurde und äh, die äh, ein internationales Währungssystem bestimmte, das durch ähm, ähm, mehr oder weniger äh, äh, starre Wechselkurse auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch die Bindung an den Dollar und des Dollars an das Gold bestimmt war. Durch die übergroßen Auslandsschulden der Vereinigten Staaten, also sowohl Auslandsschulden wie Haushaltsschulden, konnten die Vereinigten Staaten ihre Garantien für dieses System nicht mehr erhalten und haben de facto 1971 und de Jure 1973 dieses Währungssystem aufgekündigt. Von diesem Zeitpunkt an gibt es flottierende Währungskurse und von diesem Zeitpunkt an gibt es auch so etwas wie äh, Währungsderivate, das heißt also einen neuen Finanzmarkt, mit dem, auf dem mit Devisen gehandelt wird und auf dem auch mit Derivaten über Devisen gehandelt wird. Das wäre ein erster wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, den will ich auch erwähnen, scheint marginal zu sein, hat aber eine große Wirkung und der betraf die Situation der Inflation in den Vereinigten Staaten und zwar Ende der 70er Jahre. Diese Inflation wurde bedrohlich und hat dazu geführt, dass der damalige Notenbankchef der Federal Reserve Volker mit Namen und deswegen hat dieser Beschluss auch den Titel des Volkerschocks. Ähm, äh, äh, äh, dieser Notenbankchef hat eine drastische Erhöhung der Leitzinsen in den Vereinigten Staaten durchgesetzt und das führte dazu, dass insbesondere das Überschusskapital von Exportnationen wie Deutschland oder Japan nicht mehr reinvestiert wurde in die Industrie, sondern an die Wall Street gegangen ist wegen der hohen und günstigen Verzinsung des Finanzkapitals. Das hat dazu geführt, dass auf der einen Seite ähm, Kapitalerträge radikal angestiegen sind, hat aber auf der anderen Seite zu sinkenden Lohnniveaus ähm, etwa im Handwerk, bei den Arbeitern, äh, in der Landwirtschaft etc. geführt. Das wäre also ein äh, zweiter, nicht unwichtiger Schritt. Ein dritter Schritt oder ein drittes Element, das kennen Sie alle, ich muss das wahrscheinlich nicht erwähnen, ist natürlich die politische Ankunft von Thatcher und Reagan gewesen und damit die Durchsetzung eines Programms, das vom sogenannten Neoliberalismus der Chicagoer Schule diktiert worden ist. Sie erinnern sich, das wurde an einem 11. September, nämlich dem 11. September 1973 zum ersten Mal getestet, nämlich in Chile nach dem Militärputsch von Chile, radikale Privi Privatisierung öffentlicher Unternehmen, aber nicht nur Unternehmen, sondern auch Dienstleistungen etc., hin bis zum Gesundheitswesen, zu Schulen, zur Wasserversorgung übrigens äh, bis heute etc. Und natürlich äh, die Liberalisierung von Märkten, die Liberalisierung von Finanzmärkten, die ähm, äh, Privilegierung, von Kapitalerträgen, Steuerreduktionen, also Körperschafts- und Unternehmenssteuern, die reduziert werden und, und so weiter. Dieser Prozess wurde angestoßen und hat nur nebenbei gesagt, ja unter anderem auch dazu geführt, dass die Staaten, in denen dieser Prozess am weitesten fortgeschritten ist, nämlich Großbritannien und die USA, äh, seit den 80er Jahren eine Deindustrialisierung erlebt haben. In den Vereinigten Staaten erkennbar und in Großbritannien ebenso bemerkbar. Ein viertes Element, und Sie unterbrechen mich, ja, bitte, wenn ja, ja. Sie denken, dass es zu langweilig wird oder der Zuführer verschwindet. Ein viertes Element muss man wahrscheinlich dazu nehmen, dass auch die Globalisierung dieses Systems mitträgt. Und das sind internationale Institutionen. Also denken Sie an den IWF. Denken Sie an die Weltbank, aber auch an die OECD. Das heißt also Organisationen und am deutlichsten ist erkennbar ähm, IWF, ähm, Internationalen Währungsfonds, die ihre Funktion mit dem Ende des Abkommens von Bretton Woods verloren haben und eine neue Funktion suchten. Der IWF beispielsweise hatte lange Zeit die Funktion, Ausgleichszahlungen zur Stabilisierung ähm, der Währungs, ähm, des Währungsniveaus ähm, äh, zu leisten. Äh, nach dem Ende dieses Abkommens wurde er zuständig für eine internationale Kreditvergabe, insbesondere für Schwellen- und Entwicklungsländer. Und der internationale Währungsfonds wie die Weltbank haben mit ihren Krediten an Verschuldete, Entwicklungs- und Schwellenländer tatsächlich entsprechende Reformen durchgesetzt. Ja, also Privatisierung, Entstaatlichung von bestimmten Unternehmen, ähm, ähm, Kapital, ähm, also äh, äh, Garantien für äh, investierendes äh, Kapital und so fort. Das, glaube ich, sind wichtige Institutionen und Organisationen gewesen, die das äh, äh, globale System in irgendeiner Form gestützt haben. Kann ich da mal einhaken? Ja, gerne. Ja. Ja, äh, mich würde noch ein anderer Aspekt interessieren, das haben Sie kurz angedeutet, das ist auch die technische Entwicklung, also wenn man überlegt, welche Speicherkapazität ja. da frei geworden ist und dann neue Computersprachen dazu kamen, wenn ich überlege, was ich früher programmiert habe mit COBOL, das hat mit dem gar nichts mehr zu tun, dass praktisch Prozesse möglich worden sind, die in Echtzeit dann äh, stattfinden können, das hat ja den ganzen Finanzkapitalismus richtig befeuert noch einmal. Ja. Ja. ja, lassen Sie mich vielleicht eine Sache dazu sagen, weil ähm, das hat eine lange Geschichte. Das heißt also, die Entstehung äh, und Entwicklung von ähm, Informationstechnologien, Kommunikationstechnologien war immer eng mit ähm, äh, dem Handel, dem Markt, aber insbesondere ähm, dem Finanzkapital verbunden. Ähm, um ein winziges Beispiel zu nennen, die heute größte Nachrichtenagentur Reuters mhm. ist im 19. Jahrhundert gegründet worden als Finanzdienstleister für Banken und Börsen und zwar mit Hilfe von Brieftauben. Das frühe Postwesen ist wesentlich von Händlern und Financiers mitbetrieben worden. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurde der größte Anteil der neu entrichteten Telegraphenlinien von Banken beispielsweise betrieben. Also es gibt, und die These ist sehr einfach, eine enge Allianz, man könnte sagen Wahlverwandtschaft zwischen Kommunikationstechnologien und äh, Börsen und Finanzmärkten auf der anderen Seite, weil eben Informationsvorsprünge auch Profitvorsprünge in diesem Gebiet bedeuten. Und ähm, da ist eine überaus interessante Konstellation seit den 60er Jahren entstanden, dass nämlich eine private, ein privater Zusammenschluss von Brokern, also von Maklern von Finanzprodukten, die erste Börsenplattform geschaffen haben, noch bevor das Internet existierte und das ist das, was heute noch existiert und riesige Umsätze macht, nämlich Nasdaq. Nestec ist also ein privater Zusammenschluss von Börsenmaklern gewesen, um abseits von Börsenmärkten ähm, Geschäfte zu betreiben. Das wurde zunächst mal mit Großrechnern, dann mit ähm, ähm, Homecomputern betrieben, noch über Telefonleitungen bis dann schließlich und zwar ich glaube im Jahr 1993 das World Wide Web für diese Finanzgeschäfte freigegeben wurde. Und da tritt äh, das dann ein, äh, Herr Steinbrenner, was Sie erwähnt haben, nämlich äh, die radikale, äh, man könnte fast sagen, extremistische Modernisierung dieses Netzes, äh, in dem tatsächlich äh, Millisekunden äh, Vorsprünge, Gewinnvorsprünge bedeuten, bis hin zu, zu dem, was man heute, heute High Frequency Trade, Hochfrequenzhandel ja, beispielsweise ja. nennt. Nachdem wir jetzt nochmal die, auch die technische Seite betrachtet ja. haben, Sie hatten vorher nochmal die, die, die Liberalisierung des, des Finanzmarktes nochmal herausgestrichen ja. für, für die Entwicklung. Ich würde gerne nochmal einen Aspekt nochmal äh, noch beleuchten. Ähm, die Börsen waren ja mal dafür da, dass äh, die, die sogenannte Realwirtschaft äh, sich äh, Kapital beschaffen konnte. Die Börsen haben ja heute eine ganz, andere, eine ganz andere Rolle. Vielleicht können wir da noch mal reingehen. Ich habe heute noch mal, noch mal im Internet äh, recherchiert, die 100 größten äh, Aktienunternehmen, da sind die vier top, äh, ist USA, sind alles die äh, IT-Unternehmen, beziehungsweise Amazon ist auf dem vierten Platz. Ähm, das hat ja eine bestimmte Ursache, warum das so ist. Und vielleicht können Sie da noch mal sagen, die, die, die Rolle der Börse, ist nochmal anders und wie diese veränderte Rolle die Plattform ähm, beflügelt hat. Mhm. Also auch da spielen sehr viele Faktoren äh, mit herein. Und äh, es ist irgendwie nicht ganz einfach, darüber nachzudenken, wo man eigentlich anfangen soll. Denn zunächst einmal, ähm, und das ist eine Voraussetzung, die auch eine lange Geschichte hat, und das möchte ich wenigstens erwähnen, weil jüngere rechtshistorische Studien das inzwischen sehr gut aufgearbeitet haben, ähm, dass so etwas wie äh, äh, ein eigener Markt für das Finanzkapital entstehen konnte, rührt zunächst daher, dass es seit der frühen Neuzeit rechtliche Privilegien für ähm, das Kapital und für Kapitalvermögen gibt. Äh, die Rechtshistoriker äh, haben das äh, inzwischen sehr gut ausgearbeitet. Das heißt also, ohne rechtliche Privilegien äh, wäre das Finanzkapital nicht in dieser Weise äh, äh, hegemonial äh, geworden. Ähm, ich möchte einen zweiten Punkt erwähnen, wenn Sie die Geduld aufbringen, weil das eine überaus interessante Geschichte ist, die tatsächlich die Plattformunternehmen betrifft. Das heißt also die Unternehmen, die ich vorher schon skizziert habe, die von Autovermittlern bis hin zu sozialen Medien beispielsweise reichen. Und da gibt es ein wichtiges Datum. Im Jahr 1996 in den Vereinigten Staaten. Sie müssen wissen: Die technische Infrastruktur der Netzwerke war bereits vorhanden. Das war zunächst mal das sogenannte ARPANET, zum Teil vom Militär entwickelt, also ein eine paketvermittelte Datenübertragung. Das wurde dann zu einem öffentlichen Netzwerk, insbesondere für Universitäten und Forschungseinrichtungen, und sollte ähm, äh, Mitte der 90er-Jahre privatisiert werden. Das wurde mit einem ähm, äh, Informationsgesetz von 1996 äh, durchgesetzt. Das heißt also, eine Privilegierung privater Investoren auf diesem Netz und eine Behinderung öffentlicher Institutionen in diesem Netz. Das war ein erster wichtiger Schritt. Es ist dann aber zweitens etwas passiert, was, man könnte das fast eine Burlesque nennen. Es ist fast eine gewisse Farce, die dort passiert ist, die aber größte Konsequenz für die Restwelt hatte. Lassen Sie mich das kurz schildern. Die Republikaner haben in den 90er-Jahren bemerkt, dass in diesen neuen Netzwerken sehr viel Pornografie vertrieben wird. Also haben sie einen Gesetzesentwurf eingebracht in den Vereinigten Staaten zur Bekämpfung der Pornografie. Dieser Gesetzesentwurf wurde abgeschmettert mit Verweis auf das First Amendment, den ersten Verfassungszusatz, äh, nämlich den Verfassungszusatz in den Vereinigten Staaten, der die Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantiert. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es gab völlig widersprüchliche Gerichtsurteile. Es wurde beispielsweise ein Internetprovider Anfang der 90er Jahre wegen Verleumdung, also übler Nachrede verurteilt weil er Content, Inhalte, die eingestellt wurden, bearbeitet hat, redigiert hat und wurde deswegen für diese Inhalte verantwortlich gemacht und verurteilt. Ein anderer Internetprovider, äh, 1995, wurde nicht verurteilt, wegen Verleumdung und übler Nachrede, weil er die eingestellten Inhalte nicht redigiert und nicht bearbeitet hat. Also, wenn Sie so wollen, eine rechtlich unübersichtliche, schwierige Lage. Aus diesem Grund haben sich beide Parteien in den Vereinigten Staaten zusammengetan, das sogenannte Communications Decency Act verabschiedet und insbesondere den Artikel 230, der, von dem ich sagen würde, eine immense Wirksamkeit hatte. Dieser Artikel besagt nämlich, und ich versuche das zu paraphrasieren, dass von nun an alle Internetprovider, alle Plattformen, die äh, den Inhalt, der von Dritten bei Ihnen eingestellt wird, nicht bearbeiten, für diese Inhalte auch nicht verantwortlich sind. Man kann das ein Haftungsprivileg nennen. Das hat äh, zu den völlig neuen Geschäftsmodellen geführt und das hat zu etwas geführt, was man Internet-Exzeptionalismus äh, Exzeptionalismus nennen muss. Das heißt also, es wird nun eine Form der Öffentlichkeit erzeugt und produziert, auf dem die alten Bedingungen des Copyrights äh, und des Verbreitungsrechts und des Presserechts, also verantwortlich im Sinne des Presserechts, nicht mehr gelten. Äh, ich fasse das kurz zusammen. Wir haben auf der einen Seite eine lange Geschichte der Privilegierung, des Finanzkapitals und wir haben auf, äh, seit 1996, seit diesem Paragraph 230, eine Privilegierung einer bestimmten Unternehmensform, nämlich der Plattform. Und jetzt ist Folgendes aufgetaucht und gewissermaßen zum Habitus, zur Gewohnheit geworden und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Ähm, der Boom dieser Unternehmen in den 90er Jahren drehte, die Finanzierungslogik für Unternehmen um. Sie haben es erwähnt, die Börsen wurden geschaffen, um bestimmten Firmen unter bestimmten Bedingungen Kapital zu verschaffen, um ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu finanzieren. In den 90er Jahren hat sich das verkehrt und nun wurden Firmen und Unternehmen erfunden, nur zu dem Zweck, hohe Börsenkurse zu erzielen. Das heißt also, Unternehmen, die äh, mit einem Versprechen auf die Zukunft, auf die Börse treten, alle ihre Mittel in Werbekampagnen äh, stecken und nicht ein Geschäftsmodell mit Börsenmitteln finanzieren, sondern umgekehrt äh, ein Unternehmen gründen, um Börsengewinne zu erzielen. Das hat äh, zu dem sogenannten Dotcom-Boom und natürlich auch zur ersten Blase und dann eben äh, zu dem Platzen dieser Dotcom-Blase 2000 geführt. Die, das war nicht unwichtig, diese Blase, auch das füge ich noch hinzu, weil die eine elementare Marktbereinigung durchgeführt hat. Seit 2000 sind dann die großen Monopolisten entstanden, wie Google, Facebook, Amazon. Also diese Marktbereinigung hat tatsächlich noch mal eine neue Situation erzeugt. Der, bevor wir jetzt äh, nochmal in das Geschäftsmodell der, der Plattformen einsteigen, äh, möchte ich gerne nochmal äh, eine Frage aus dem Chat nochmal äh, bringen, weil das nochmal sich auf den IWF bezieht. Und ich lese mal kurz vor. Was ich nicht verstehe ist, warum IWF und Weltbank die Kredite meist an Priva Privatisierungsmaßnahmen von Infrastruktur in den entsprechenden Ländern verknüpft. Das ist noch für die jeweilige Volkswirtschaft meist nicht nachhaltig. Ich denke, die Frage hat Ihre Antwort bereits mitgegeben. Denn es ging ja nun tatsächlich darum, eine neue Wirtschaftsordnung durchzusetzen, ausgehend von den Vereinigten Staaten und von Großbritannien. Im Grunde könnte man sagen, es ging schon um eine gewisse Amerikanisierung des internationalen Finanzsystems. Und daher das Dogma des schlanken Staats der natürlich aus, diesem, aus dieser jüngsten Form des Liberalismus hervorkommt, darum das Dogma der Privatisierung, das heißt also nicht nur die Vorstellung oder wenn Sie so wollen, sogar die Ideologie, private Unternehmen könnten besser wirtschaften als der Staat, sondern natürlich auch die Erschließung immer neuer Geschäftsbereiche. Bis hin, Sie haben das ja auf allen Bereichen dann gesehen, bis hin zur Privatisierung von Gesundheits- und Altersvorsorge etc. Das heißt also, das war ein Zug, in dem gewissermaßen die Schwellen- und Entwicklungsländer in das Finanzsystem und in das Weltwirtschaftssystem amerikanischer Art integriert werden sollten. Und die, der IWF, und die Weltbank, waren wesentliche sozusagen Motoren dafür. Ihre Kollegin, die Frau, ich weiß nicht, wie man die genau ausspricht, so Zuboff, die hat ja einen, einen riesen Welser geschrieben, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, das Werk habe ich durchgewälzt, ist sehr informativ. Die hat ja im Grunde geschrieben, wie Google äh, praktisch sein Geschäftsmodell Schritt für Schritt entwickelt hat, wie sie zeitlang mal gar nicht wusste, was sie eigentlich machen sollen, fast vor einem Bankrott gestanden sind und dann die Daten erkannt haben. Heute hat ja praktisch Google quasi ein Monopol. Äh, wie schätzen Sie das ein? Die Frau Zuboff legt äh, oder glaubt, dass die Datenschutzgrundverordnung, die europäische oder die deutsche, die ja. in Deutschland um, umgesetzt worden ist, äh, eine gewisse Einhalt gebieten könnte gegen diese Monopolisierung. Wie sehen Sie das selber? Also, die legt da große Hoffnung drauf auf die Datenschutzgrundverordnung. Können wir, können wir noch mal ein, etwas vorwegschicken, hermann Und zwar. Ähm, dass wir noch mal kurz noch mal dieses Geschäftsmodell der Plattform an, an ja, anschauen ja, klar. Ne? und dann, und dann äh, zu dem Thema äh, Datenschutz kommen. Ähm, Herr Professor Vogel, Sie haben mir zu Anfang schon mal äh, ausgeführt, ne? dass die Plattformen, das Uber und, und, und Co., dass die äh, wenig Fixkosten haben und von daher natürlich einen äh, Wettbewerbsvorteil haben oder einen Vorteil haben, haben zum Beispiel zu einem äh, Autokonzern oder so. Ne? So, aber vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen: Was ist deren Geschäftsmodell eigentlich? Ne? Also ähm, welche Rolle spielt Information ja. in diesem Geschäftsmodell? Also zwei Dinge. Ähm, äh, ein wichtiger Punkt ist, äh, und das darf man nicht vergessen: äh, Uber hat lange Zeit nur Verluste gemacht, macht womöglich auch heute noch Verluste und lebt vom Versprechen, Märkte zu zerstören. Also beispielsweise Taximärkte zu zerstören. Deswegen ist der Börsenwert so groß. Dasselbe betrifft Amazon, äh, hat am an Anfang nur Verluste gemacht. Amazon Prime beispielsweise macht heute noch Verluste und verdient ihr das wesentliche Geld äh, nicht mit dem Versandhandel, sondern mit den Clouds. Also das heißt mit, diesen, äh, mit dem Verkauf von Speicherplätzen, das muss man vorwegschicken. Ähm, es kommt ein weiterer wichtiger Punkt dazu, der ähm, tatsächlich dann ähm, insbesondere ähm, die Zeit der Jahrhundertwende, also um 2000, äh, betrifft. Ähm, und ähm, vielleicht muss ich vorausschicken, dass ähm, angesichts äh, der Explosion der Finanzmärkte, dieses Finanzkapital immer neue Investitionsmöglichkeiten sucht. Sie haben das gesehen, die Immobilienblase ist auf diese Weise entstanden. Wir sehen es heute wieder, die explodierenden Immobilienpreise beispielsweise in Berlin. Und vor diesem Hintergrund bot sich, wenn Sie so wollen, eine neue ökonomische Brache an. Etwas, was bisher nicht kapitalisierbar war. Etwas, was bisher nicht kapitalisiert werden konnte und was erst mit neuen Technologien sich zur Kapitalisierung angeboten hat. Und das war Information. Die Frage ist, wie lässt sich Information kapitalisieren? Und man könnte sagen, das ist technisch hochkompliziert, betriebswirtschaftlich, aber überaus simpel. Die Ökonomen sagen, dass Information ein nicht rivalisierendes Gutes, das heißt ein Gut, das durch Verknappung, äh, das durch den Verbrauch nicht weniger wird. Äh, wenn Sie Informationen verbrauchen, wird die Information nicht weniger. Das ist anders als das Benzin im Tank oder der Wein in der Weinflasche etc. Es ist also ein nicht rivalisierendes Gut. Wie lässt sich das verknappen? Wie kann man daraus tatsächlich eine Ware machen? Und das führt auch übrigens hin zu ähm, ähm, dem Buch von Frau Zuboff, wo das auch eine gewisse Rolle spielt. Information lässt sich nur dadurch teilen äh, und nur dadurch kapitalisieren, dass der Zugang zur Information radikal asymmetriert wird. Das heißt also, und das ist ja eines der Geschäftsmodelle, es gibt billige oder kostenlose Güter, die wir alle benutzen. Navigationshilfen, Apps, etc. Alles wird kostenlos auf den Markt geworfen. Der Konsumer ist sozusagen einer, ähm, der nur noch Schnäppchen machen kann, also der äh, sozusagen mit ähm, kostenlosen Gütern versorgt wird, unter der Bedingung, dass die Daten, die er selbst damit produziert, ihm nicht mehr gehören. Mhm. Das ist das Tracking, das ist das Tracing. Ähm, das heißt also, lassen Sie mich so formulieren, der sogenannte Nutzer produziert Rohstoffe und damit Güter, die von den Unternehmen dann verkauft werden. An Werbeunternehmen beispielsweise. Das heißt also, äh, Unternehmen wie Google haben einen hohen advokatorischen Grimm entwickelt gegenüber Usern, die ihre Daten zurückhaben wollen. Äh, und Google ist es bisher immer gelungen, äh, diese äh, Enteignung von Daten von Nutzerdaten zu behaupten, zu sichern und sogar zu vermehren. Je mehr Sie im Netz herumspazieren, desto mehr äh, Daten produzieren Sie und desto mehr Rohstoffe werden für diese Konzerne tatsächlich produziert. Das ist also ein wesentliches äh, Betriebsmodell dieser Unternehmen. Und es kommt etwas Zweites hinzu. Ähm, äh, das ist auch eine Sache, die natürlich eine ähm, Ökonomin, Wirtschaftshistorikerin wie äh, Shoshana Suboff interessiert hat. Diese Unternehmen haben aufgrund ihrer Ausnahmesituation, wie ich vorher gesagt habe, sie sind nicht verantwortlich für das, was dort eingestellt wird. Eine Datensammlung, die größer ist, die vielfältiger ist, die intensiver ist, als die Daten, die beispielsweise Secret Service, NSA, CIA beispielsweise sammeln. Weil sie dieses Privileg besitzen, so kam es beispielsweise nach 2001, 9-11, zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und Google. Die Geheimdienste waren eifersüchtig auf die Datensammlungen von Google und sie haben ein Abkommen gemacht, dass die Geheimdienste auf diese Daten zugreifen können. Das war dann natürlich die Sache, auch das haben sie angesprochen, was insbesondere die Europäer zutiefst beunruhigt hat. Deutsche Datenschutzbeauftragte warnen öffentliche Institutionen, Ämter, Gemeinden, was auch immer, noch irgendwelche Sachen auf Facebook zu posten, weil diese Dinge abgesogen werden in private Firmen und in den Vereinigten Staaten dann dem Zugriff der Geheimdienste offen sind. Fragen Sie nach, wenn es noch offene Fragen gibt, bitte. Äh, ja, Hermann, ist das so für dich so okay? Nee, ich wollte bloß nochmal fragen, ob diese Datenschutzgrundverordnung, ob ja. die dem Einzelnen irgendeine Handhabe gibt, äh, sich hm. besser abzusichern. Oder ist das nur eine Chimäre? Ja, Das würde ich nochmal mal nachschießen. Noch nach, ja. äh, äh, und zwar... Die, die, Sie haben das gerade schon angesprochen, dass man in den USA noch eine andere Sicht darauf hat als in Europa und dass wir vielleicht auch kulturell einen anderen Hintergrund haben hier, ja. sprich Liberalismus. Ja. Ob, das, ob das sozusagen eine Chance bietet, dass hier in Europa nochmal andere Regeln machbar sind und, und wie Sie die einschätzen? Mhm. Also eines ist völlig richtig. Die Vereinigten Staaten haben gerade mit dem ersten Verfassungszusatz, der nicht mit dem Artikel 5 des Grundgesetzes bei uns vergleichbar ist, eine völlig andere Lage, auch eine völlig andere Radikalität im Schutz dessen, was man öffentliche Meinung nennt. Die Gesetzgebung, die ich vorher erwähnt habe, dieser Paragraph § Paragraf 230 des äh, Communications Decency Act wurde tatsächlich im Abhang, in der Folge, sowohl in die europäische Gesetzgebung übertragen, wie auch in die nationalen Gesetzgebungen. Also diese Ausnahmeregelungen wurden auch in Europa umgesetzt. Ähm, spätestens seit Ende ähm, 2000 und dann insbesondere im letzten Jahr, und das ist überraschend, äh, ist die Europäische Union höchst beunruhigt über diese Entwicklung und hat verschiedene Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht, die im Augenblick diskutiert werden. Das sind im Wesentlichen drei Gesetzentwürfe. Der eine heißt äh, äh, Digital Market Act, äh, der andere Digital Services Act und der dritte äh, ist, äh, be betrifft die äh, Netzwerkorganisation insgesamt. Ähm, Fokus dieser neuen Gesetzentwürfe die noch nicht ratifiziert sind, aber im Augenblick diskutiert werden, in diesem Dreierformat, das heißt also Europäische Kommission, Europäisches ähm, äh, Parlament ähm, und, ähm, und äh, also Kommission, Parlament, es gibt noch eine dritte Instanz, die dabei ist. Ähm, äh, diese Gesetzentwürfe äh, zielen auf mehrere Stellschrauben. Das betrifft erstens die Ausnahmeregelungen. Ist das Haftungsprivileg äh, hinreichend, um bestimmte ähm, Dynamiken im Netz, Hassrede etc. Äh, zu bändigen? Das ist ein erster äh, Punkt. Also das Haftungsprivileg ist Gegenstand eventuell eines neuen Gesetzesentwurfs. Ähm, zweiter Gegenstand ist natürlich Wettbewerb. Wie kann man die Marktherrschaft dieser Monopolisten brechen? Eine zweite Überlegung, eine dritte ganz wichtige Überlegung betrifft das Absaugen von Daten aus Europa. Kann man also so etwas wie europäische Datensouveränität herstellen? Und der dritte Punkt betrifft die Frage, wie wird eigentlich Öffentlichkeit auf der einen Seite und die Privatisierung dieser Öffentlichkeit auf der anderen Seite, wie werden die gegeneinander abgewogen? Müsste man nicht so etwas wie eine Treuhandgesellschaft äh, benötigen, die den Zugang zum Netz auch für Unternehmen beispielsweise reguliert? Das sind Dinge, die auf dem Tisch sind. Und äh, ich muss gestehen, deren Konsequenz kann ich im Augenblick noch nicht absehen. Aber eines ist auffällig und eines ist sozusagen ebenso erfreulich wie beunruhigend, nämlich, dass selbst eine durchaus erzliberale Institution wie die Europäische Union, die Gefährlichkeit genau dieser neuen Industrien bemerkt hat und nun rechtlich dagegen vorgehen will. Aber Ausgang ungewiss. Kann ich da gleich anknüpfen ja, Ich habe gerade gelesen, dass es in den USA Silberbewegungen gibt. so äh, äh, Im Vergleich zu Standard Oil wie früher äh, praktisch dieser Monopolbildung zu zerschlagen. Ja, wissen Sie da was genaueres drüber? Ist das real oder? Also man muss dazu sagen, die Amerikaner haben wahrscheinlich mehr Erfahrung in der Zerschlagung von Großkonzernen als ja. wir. Und das begann äh, ja bereits Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Zerschlagung von Standard Oil, also ja. Rockefeller beispielsweise. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie viele Effekte das tatsächlich hatte. Ich nehme nicht an, dass es den amerikanischen Kapitalismus grundsätzlich äh, verändert hat. Und solche Bestrebungen sind natürlich auch angesichts der Marktbeherrschung äh, von Google und insbesondere Facebook äh, äh, auf dem Plan. Und äh, diese Dinge werden äh, diskutiert, aber im Augenblick noch ohne konkrete Maßnahmen. Ja, ja. Ich würde, würde da nochmal fortschreiten. Jetzt haben wir ja den, den Finanzkapital haben wir beleuchtet, jetzt haben wir die Plattform nochmal beleuchtet, haben auch die, die triebtäter besprochen, ne? Und haben auch das, das drumherum besprochen. Jetzt würde ich gerne einen kleinen Ausflug machen. Und zwar es wird ja, es war ja sichtbar, dass beim Brexit die Finanzindustrie oder Finanzkapital stark beteiligt war, den Brexit umzusetzen. Und Sie haben ja versucht, da Ihre Ideen umzusetzen. Könnten Sie da noch mal ein bisschen Hintergrund liefern? Ist das, kann man an diesem Beispiel, was in England lief, was ablesen, was hier, was hier sozusagen vielleicht in Europa sich noch entwickeln wird? Also Brexit ist eine überaus interessante Angelegenheit, ähm, ähm, wenn man sich äh, die Geschichte der ganzen Kampagnen, der äh, Brexit-Kampagnen beispielsweise ansieht. Ähm, nach äh, den äh, Studien, die ich kenne, ähm, äh, war ein Großteil der äh, britischen Unternehmerschaft dafür, innerhalb der Europäischen Union zu verbleiben. Nicht zuletzt deswegen, weil die Europäische Union auch sehr viele Programmpunkte ähm, äh, des äh, britischen Finanzwesens beispielsweise umgesetzt hat. Ähm, Freizügigkeit des Kapitalmarkts, äh, bisher keine äh, äh, Finanztransaktionssteuer etc. Das heißt also, die Europäische Union und der europäische Markt war eigentlich eine ideale Bedingung, sowohl für die produzierende Industrie als auch für, äh, wenn man so will, das äh, äh, konservative Bankengeschäft, äh, Geschäft der Großbanken. Interessant ist nun zu sehen, dass äh, eine Gruppe von äh, Finanzinvestoren, äh, die man die Avantgarde äh, auf diesem Gebiet nennen könnte, nämlich Hedgefonds, Investmentfonds und Derivathändler, dass die äh, vehement in die Leave-Kampagne, also in die Brexit-Kampagne investiert haben und zwar mit dem völlig offenen und auch offen ausgesprochenen Ziel, ähm, nicht nur Großbritannien aus der EU herauszulösen, sondern den Standort London zu einer Art Singapur zu machen, eine Singapurisierung des ähm, Londoner Finanzmarkts, sodass bestimmte Restriktionen, die in Europa diskutiert werden, wie Kapitalertragssteuer, wie Finanztransaktionssteuer dort nicht mehr greifen werden. Das heißt also, die jüngste, man könnte auch sagen, die extremistische Spitze des Finanzkapitals war wesentlich an der Finanzierung der Brexit-Kampagne beteiligt und hat, und das war sozusagen äh, die, die Gunst des Augenblicks, und hat die europäische Flüchtlingskrise 2015 gezielt ausgenutzt, um Ressentiments zu Ausländerfeindlichkeit ähm, in Großbritannien zu schüren, sodass, und das ist die absurde Konstellation, die dann entstanden ist, plötzlich aus der Sicht der Wähler die Europäische Union für die Globalisierung steht, während die eigentlichen Globalisierer damit ihre eigene Politik betreiben konnten. Im Chat ist eine Frage, äh, ja. warum genau so laut EU die Gefährlichkeit der Plattform bestehen und für wen ist das genau gefährlich? Also für die Europäische Union äh, gibt es ähm, ähm, ähm, drei äh, äh, Punkte, an denen die Gefährlichkeit äh, messbar ist. Ich hatte das äh, bereits angedeutet, das ist auf der einen Seite äh, das Absaugen, von Daten in die Vereinigten Staaten, übrigens insbesondere natürlich auch das Absaugen nicht nur von privaten Daten, sondern auch von öffentlichen Daten, also von Institutionen, Ämtern etc. Erster Punkt. Der zweite Punkt besteht in der Frage des Wettbewerbs und der Monopolbildung der für die Europäische Union ähm, entscheidend ist. Also diese Monopolisten, amerikanischen Monopolisten, sind auch in Europa Monopolisten. Und der dritte Punkt, äh, der ebenso heftig diskutiert wird, ist das Haftungsprivileg. Das heißt also, äh, wie geht man mit äh, Hassreden, wie geht man mit ähm, einer exzessiven Meinungsfreiheit um die Menschenwürde beispielsweise ähm, äh, äh, antastet etc. Also das sind die drei äh, wesentlichen Gefahrenmomente, die, glaube ich, von der EU äh, mit diesen Gesetzesentwürfen anvisiert werden. Ich würde jetzt auch noch mal eine weitere Frage auf den Chat, die, die ganz ganz zu Anfang schon mal gestellt worden ist. Und vielleicht könnten wir da noch mal äh, kurz darauf eingehen. Ressentiments, Ressentiments, wie, wie genau äh, muss man das verstehen, dass Ressentiments dazu zur Triebfeder werden? Könnten Sie das noch mal anhand der Plattform noch mal, noch mal kurz erläutern? Sie hatten das zu Anfang schon äh, mal schnell gemacht bei, dem, bei der Einführung. Aber vielleicht könnten Sie das noch mal ausführen, weil das ähm, ja wurde ja. nicht ganz nachvollzogen. Gut. Ähm. Ich äh, gestehe auch äh, zu, äh, dass das äh, noch nicht in allen Punkten auch von mir selbst ausgegoren ist. Äh, das ist, äh, hat sicher noch offene Seiten. Ich bin auch äh, dankbar, äh, wenn es da Hinweise, auch Nachfragen gibt. Ein erster Punkt ist, äh, äh, und so habe ich das zu beschreiben versucht, ist das Entstehen ganz neuer Formen der Öffentlichkeit und ganz neuer Formen äh, des Meinungsmarkts. Äh, also äh, der erste Punkt wäre, äh, wir haben haben es nicht mehr mit einer alten Öffentlichkeit zu tun, die auf der klaren Distinktion zwischen öffentlich und privat aufbaut, sondern wir haben es mit einer privatisierten Öffentlichkeit zu tun, um es platt zu sagen, auf auf bestimmten Plattformen oder Dienstleistern, WhatsApp beispielsweise, gilt im Grunde das Recht von Telefonleitungen. Es werden aber Öffentlichkeiten erzeugt. Also die Grenze zwischen öffentlich und privat ist gewissermaßen perforiert. wäre ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt betrifft den sogenannten, auch von mir sogenannten, Exzeptionalismus. Und das heißt, den, die Entfesselung eines Meinungsmarkts, der unter dem Gesichtspunkt interessant ist, dass Meinung etwas ist, was nicht begründet und nicht legitimiert werden muss. Das heißt also, es hat sich ein neuer Markt aufgetan, in dem äh, das, was nur geäußert wird, keinerlei Begründungspflicht und keinerlei Haftung unterliegt, diese Öffentlichkeit wesentlich bestimmt. Äh, man hat es in diesem Zusammenhang auch äh, mit dem äh, Ausschluss der Gatekeeper beschrieben. Es gibt keine Redakteure mehr in dieser Öffentlichkeit. Es gibt keine Lektoren, keine Moderatoren, keine Kuratoren mehr, etc. Das heißt also... Darf ich ja? findet diese Ressentiments, findet ja nicht nur in sozialen Medien, also in der Kommunikation nein, nein. stand. Ne? Ich glaube, das ist so, das, das da, da, haben Sie, da haben Sie völlig recht, deswegen habe ich ja auch äh, versucht zu sagen, dass das Nachdenken über Ressentiment äh, durchaus den modernen Kapitalismus begleitet und auch die Frage der Öffentlichkeit im modernen Kapitalismus, dass aber dieses Ressentiment auf den Plattformen eine neue Mobilisierungsdynamik angenommen hat. Und die verschiedenen Schritte habe ich genannt. Erstens äh, der, das Löschen des Unterschieds zwischen Privat und Öffentlich. Zweitens der exzessive Meinungsmarkt, also das Ausstreichen sozusagen von Legitimationsinstanzen mhm. oder Kontrollinstanzen. Und dann kommt, glaube ich, das Geschäftsmodell dieser Unternehmen dazu, die nämlich insbesondere soziale Medien, und nehmen Sie Facebook als Beispiel, ihr Geschäftsmodell nur dadurch ähm, durchsetzen können, indem sie die dort versammelte Gesellschaft, die dort versammelte Gesellschaft von Nutzern gewissermaßen tribalisieren, also in Grüppchen, in Communities äh, äh, aussortieren, äh, um dann die entsprechenden gezielten Werbemaßnahmen durchführen zu können. Das heißt also, die Parzellierung von Öffentlichkeit, die Erzeugung von Partikularöffentlichkeiten, die Zeugung von rivalisierenden Communities ist gewissermaßen in diesem Geschäftsmodell eingepreist und damit ist noch nicht gesagt, was dort gesagt ist, aber es ist eine Mobilisierungsstruktur geschaffen worden. Meine These ist also, dass genau dieses Geschäftsmodell die Partikularisierung von Öffentlichkeit, die Tribalisierung, also die Herstellung von Stämmen sozusagen äh, in diesen Geschäftsmodellen zum ersten Mal zu einem, wenn Sie so wollen, unternehmerisch, zu einer unternehmerisch hergestellten Gesellschaft geführt hat. Sie beschreiben ja da in, zum Schluss in Ihrem Buch diese Feindseligkeit oder Ressentiment als ein Gemeinschaftsgefühl, das das Verment einer neuen Vorkriegsgesellschaft liefern kann. Äh, was ist da drunter zu verstehen? Also ich glaube, wir können heute diesen Satz in irgendeiner Weise als geschichtlich quittiert begreifen. Was ich vor Augen hatte, waren tatsächlich die Wahlkämpfe von 2016, 2015 in Großbritannien, 2016 in den USA und dann natürlich auch Brexit 2016, wo die Plattformen einen wesentlichen Anteil hatten und wo sich gerade Facebook und Zuckerberg in Person von Zuckerberg selbst gerühmt hat, wesentlich zu den siegreichen Kandidaten beigetragen zu haben. Facebook hat daraus nie einen, einen, einen, einen Hehl draus gemacht. Facebook, wie wir heute wissen und wie es genau dokumentiert äh, war, äh, hat eine war eine wichtige Maschine zur Durchsetzung des Völkermords, etwa in Myanmar. Facebook war ein wichtiger Motor äh, für den Wahlgewinner Modi, also den Hindu-Nationalisten in äh, Indien. Äh, Zuckerberg hat Facebook sogar in sein Büro eingeladen und mit ihnen gewissermaßen den Sieg äh, äh, gefeiert. Äh, Facebook hatte natürlich einen großen Anteil am Sieg von äh, Trump ähm, und ähm, äh, die Erzeugung und äh, in den Vereinigten Staaten wurde offen darüber geredet. Die Erzeugung einer Situation, die schließlich, wie wir es auch gesehen haben, bürgerkriegsähnlichen Charakter angenommen hat, ja. kann nicht ohne einen Internet-Effekt erklärt werden. Nicht alleine, dazu gehören natürlich Talkshows, dazu gehört Fox TV, dazu gehören auch Rundfunksender, dazu gehört auch eine Presselandschaft etc. Also dazu gehört ein ganzes, äh, wie man heute sagt, mediales Ökosystem. Aber eine wichtige Rolle in all diesen Dynamiken äh, hat tatsächlich, ähm, äh, haben die äh, sozialen Medien äh, gespielt, aufgrund ihres äh, überaus interessanten Geschäftsmodells. Ähm, Sie oder? schreiben ja dann zum Schluss in Ihrem Buch über das Stichwort für mich Mehrwert. Sie sprechen von einer Abschöpfung Entschuldigung, des Verhaltensmehrwerts. Könnten ja. Sie das noch ein bisschen genauer erklären? Ja. Weil im Grund habe ich das so verstanden, dass praktisch die Arbeitskraft ja bisher den Mehrwert erzeugt hat. Und Sie gehen jetzt einen ganz ja. anderen Weg. Also in dem Sinn wäre es ja so, dass der Kapitalismus mehr oder weniger sich selber abschafft. Aber das nehmen Sie ja nicht an, nämlich an. Ja. Ja dafür sehe ich im Augenblick keine Anzeichen und das teilen wir ja. wahrscheinlich auch. Also es ist interessant, dass bereits in den 60er Jahren spätere Nobelpreisträger über diese Dinge nachgedacht haben. Einer der wichtigen Amerikaner, der dafür auch prämiert worden ist, ist Gary S. Becker, der auch aus dieser Schule von Chicago kommt. Und der damals schon die Frage aufgeworfen hat, wie gehen wir eigentlich in einem Wirtschaftssystem damit um, dass die Produktion steigt und dass die Arbeitszeit sinkt. Das heißt, es gibt bei steigender Produktivität und sinkender Arbeitszeit immer weniger Chancen, Möglichkeiten, Ansatzpunkte, mehr Arbeit abzuschöpfen, in einem ganz marxistischen Sinn. Mhm. Wir müssen also Modelle entwickeln oder zumindest darüber nachdenken, wie man die Zeit, die nicht in der Arbeitszeit verschlissen wird, wie man diese Zeit in den Wirtschaftsprozess integrieren kann. Das ist die Frage, die damals schon aufgeworfen wurde. Und ähm, da haben nun die späteren Plattformunternehmen, wenn sie so wollen, das Ei des Kolumbus geliefert. Und ähm, ähm, führen etwas ein, was äh, Wirtschaftswissenschaftler inzwischen auch digitale Enteignung nennen. Und sie müssen sich das so vorstellen, dass sie natürlich als Nutzer, so wie wir hier, wenn wir über Zoom kommunizieren, dass wir als Nutzer dieser Instrumente natürlich keinen Zugang zu den Produktionsmitteln haben. Weder zu der Hard oder Software dieser Unternehmen. Erster Punkt. Der zweite Punkt, auch den habe ich äh, schon erwähnt. Wir haben aber auch nicht Zugang zu den von uns produzierten Produktionsmitteln, nämlich Rohstoffen, Datenrohstoffen. Wir können auf diese Daten selbst nicht mehr zurückgreifen. Die gehören aufgrund komplizierter technische Verfahren den Unternehmen. Und jetzt kommt drittens etwas hinzu, dass natürlich unter diesen Bedingungen bei unseren Tätigkeiten im Umgang mit dem Netz, ob wir nach Nachrichten suchen oder ob wir einen Partner suchen, ob wir äh, äh, in der Pornografie unterwegs sind oder ob man Stellengesuche ansieht, äh, was immer man tut, wie immer man dort navigiert, Arbeit, mehr Arbeit leisten, ohne zu arbeiten. Das heißt also, jede Bewegung, jeder Kommunikationsakt, jeder Klick etc. leistet Mehrarbeit, ohne dass dafür Arbeitszeit in irgendeiner Weise in Rechnung gestellt werden kann. Man könnte das so formulieren, dass die Mehrarbeit maßlos geworden ist. Mhm. Wir entkommen äh, der Abschöpfung von Mehrarbeit unter diesen Bedingungen nicht. Nicht durch eine Begrenzung der Arbeitszeit etc. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen, und zwar äh, der Verlust von Kontrolle oder äh, Demokratieverlust. Also auf der einen Seite versuchen ja auch diese Plattformkonzerne, öffentliche, öffentliche Aufgaben zu übernehmen. Und diese öffentlichen Aufgaben werden dann ja sozusagen der öffentlichen Kontrolle entzogen. Ähm, Könnten Sie da noch mal darauf eingehen, wie, wie diese Dynamik äh, lau laufen wird? Das ja, die Digitalisierung ist ja, ich würde mal sagen, in dem öffentlichen Rahmen noch, noch relativ ja. bescheiden, was wir jetzt in der Pandemie jetzt auch ja, sehen konnten. Ja, also ich wäre sehr vorsichtig mit dem Begriff der Digitalisierung. Ich äh, will es jetzt nicht weiter begründen, aber für mich äh, ist der Begriff der Digitalisierung gleichlautend äh, mit einer Privatisierung äh, von äh, Kommunikationen. Ähm, lassen Sie mich das an einem Beispiel äh, beschreiben. Ähm, es wurde vor etlichen Jahren äh, in Kalifornien ein neues Unternehmen gegründet, ähm, und äh, Sie wissen vielleicht, dass die äh, äh, äh, kalifornische Fantasie äh, sich immer sehr nah an Fantasy auch äh, bewegt, die entsprechenden Filme und Romane etc. King, auch natürlich Stephen King gelesen hat. Dieses äh, Unternehmen wurde äh, nach den sehnten Steinen äh, äh, von Stephen King palontiert. Genau, oh, ja. ja, den äh, Namen haben Sie vielleicht äh, gehört. Dieses Unternehmen wurde gegründet mit dem sogenannten Risikokapital aus ähm, dem Silicon Valley auf der einen Seite und dem CIA auf der anderen Seite. Und dieses Unternehmen stellt Datendienstleistungen zur Verfügung, also zum Beispiel Sicherheitskontrollen, aber insbesondere auch äh, die durch Musterung von Big Data für bestimmte Vorhersagen, also beispielsweise für Finanzdienstleister, Marktvorhersagen, aber beispielsweise auch Grenzkontrollen, beispielsweise auch für die Polizeiarbeit etc. Dieses Unternehmen ist also nicht nur von CIA und privaten gegründet worden, also privaten Finanzkapital gegründet worden, sondern arbeitet an einer öffentlich-privaten Grauzone und äh, beliefert beispielsweise die Gesundheitsämter in Großbritannien, genauso wie in den USA. Es äh, be, äh, beliefert die Homeland Security in den Vereinigten Staaten, aber zum Beispiel auch die Polizeibehörden in Hessen und in Niedersachsen. Äh, an diesen Unternehmen ist erkennbar, wie äh, öffentliche Aufgaben gewissermaßen selbstverständlich privat ausgelagert äh, werden. Und ich denke, dass insbesondere die Pandemie der letzten zwei Jahre dem einen noch weiteren Schub geleistet hat. Inzwischen bieten Google und Facebook Gesundheitsdienste an. Sie bieten natürlich säulen apps an, etc. Auch das Eindringen in ähm, äh, die Frage äh, der, des öffentlichen Gesundheitswesens ist damit in irgendeiner Weise äh, an, an der Tagesordnung. Hermann, ja, wolltest du noch mal einsteigen? Sonst äh, würde ich noch mal weiter äh, einsteigen. Und zwar würde ich noch mal sagen, ähm, das Thema Information ist ein zentrales Gut. Und Sie haben ja auch erzählt äh, oder, oder auch erläutert, was das Besondere an dieser Information ist. Gibt es irgendeine Chance, dass dieses Thema, dass wir sozusagen Datenhoheit hier äh, für uns nochmal wieder generieren können und äh, sagen wir mal, auch Daten ein Gemeingut sind und nicht ein privates Gut? Also, ich würde sagen, in der besten aller Medienwelten müsste das so sein. Ja. Äh, ja. Und äh, so wie man, und deswegen sind ja manchmal historische Konstellationen nicht uninteressant, so wie ein äh, erst auf den ersten Blick unscheinbares Gesetz einen. Ausnahmezustand geschaffen hat, dieses Gesetz, das ich bereits erwähnt habe, ist es natürlich denkbar, dass mit rechtlichen Regelungen dort eingeschritten wird. Lassen Sie mich das aber eher in der These formulieren. Und ähm, ähm, bin nicht sicher, ob wir die noch diskutieren können. Aber was im Interesse dieser Unternehmen liegt und was auch im Interesse einer bestimmten Form gegenwärtiger Politik liegt, ist die Verwandlung des Staatsbürgers zum Netzbürger. Immer mehr äh, Kompetenzen des Bürgers sollen sozusagen ins Netz ausgelagert werden. Und ich möchte behaupten, dass es heute darum geht, ähm, diesen Bürger ins Analoge zurückzukämpfen, weil, und das wäre die damit verbundene Behauptung, nur die analoge Welt, also deren Reibungen und deren Probleme, überhaupt so etwas wie, Demokratie, demokratischen Rechtsstaat garantieren kann. Nicht die digitale Welt und nicht der Netzbürger. Es gibt also sozusagen bei diesen Konzernen, insbesondere bei Facebook, da ist es sehr gut dokumentiert, und ich habe das versucht auch in dem Buch äh, zu betreiben, äh, gibt es ein Interesse äh, von äh, der privaten Kommunikation über die politische Kommunikation bis hin zum Währungssystem Privatisierungsvorschläge zu machen. Und es würde so etwas entstehen wie ein unternehmerischer Staat. Das ist die Dystopie, die gewissermaßen am Horizont steht bei diesen Unternehmen. Könnten Sie da kann ich vielleicht kurz anhaken mit dem Begriff Metaversum? Das ist ja praktisch das, was Facebook betreibt oder was es betreiben will. Dass Sie da kurz noch was dazu sagen? Ja, Facebook hat zunächst mal noch eine andere Sache äh, vehement betrieben, die im Augenblick am Laufen ist, weil die ersten Anträge bereits bei der äh, Schweizer Finanzaufsichtsbehörde äh, genehmigt wurden. Äh, Facebook will so etwas schaffen wie eine eigene Währung. Ja, genau. äh, das ja. wurde früher Libra genannt und hier wird jetzt von Facebook Diem genannt. Sie sehen schon, Facebook hat ein großes Interesse, die Dinge immer wieder umzubenennen, um sie unkenntlich zu machen, so wie der, jetzt der Konzern auch nicht mehr Facebook, sondern Meta heißt beispielsweise. Ähm, ähm, die erste Schritt war also tatsächlich äh, die durchaus äh, rasante Idee, ähm, den größten, ähm, das größte soziale Netzwerk äh, der Welt mit drei Milliarden Mitgliedern äh, zugleich äh, zur Basis eines Währungssystems zu machen. Das heißt also, jeder Facebook-Mitarbeiter-Teilnehmer Teil könnte zugleich ein eigenes Konto haben und über dieses Konto Finanzdienstleistungen in Kauf nehmen. Eine Sache, die, glaube ich, auch von den Währungshütern in den Vereinigten Staaten durchaus mit einer gewissen Sorge betrachtet wird. Also die Einrichtung einer privaten Währung, die in letzter Konsequenz noch mehr Kompetenzen von Zentralbanken an den Markt abwandern lässt. Die zweite Idee. Und äh, irgendwo ist es auch ein Witz, äh, ist dieses äh, äh, Metaversum. Sie müssen wissen, dass dieser Begriff von einem Science-Fiction-Roman aus den 90er-Jahren kommt, von Neil ähm, Stevenson. Äh, dieser Roman heißt Snow Crash und äh, äh, äh, führt eine Dystopie vor. Äh, die Welt äh, ist völlig privatisiert. Äh, es gibt nur noch Rumpfstaaten. Äh, die äh, Bevölkerung besteht im Wesentlichen aus äh, äh, Tagelöhnern, die Lieferdienste betreiben und der Held in diesem Roman flüchtet sich in das Internet und findet dort eine ideale Welt äh, vor äh, mit idealen Begegnungen, mit idealen äh, äh, Ausstattungen, äh, mit idealer Natur etc. Das wurde in dem Roman Metaverse genannt und daher stammt die Idee von Facebook. Die Idee wäre also gewissermaßen, die analoge Welt so weit zu verschrotten, dass man sich heil, und günstig und erfreulich und in einer heiteren Weise nur noch im Internet begegnet. Mhm. Das ist die Radikalidee oder sagen wir mal so die Verkaufsidee, die darin äh, liegt. Ich glaube nicht, dass es einen großen Erfolg haben wird, weil die Fantasien durchaus sehr kindisch sind, äh, wenn Sie die entsprechenden Werbefilme von Facebook beispielsweise ansehen. Mhm. Kann ich da nochmal eine Frage aus dem aus dem Chat nochmal nachschieben? Das in, sind mehrere Fragen, glaube ich. Ja, ich. ja, ja, ja aber in, inwiefern spielen dabei die EU Digital Identities eine Rolle, die vor kurzem angekündigt wurden? Und danach könnten wir nochmal die Frage nochmal aufgreifen zum Thema Ressentiment. War noch eine Frage äh, offen und zwar die Frage, Sie haben sich auf äh, Autoren bezogen, unter anderem auf Nietzsche. Was haben die diagnostiziert? Ähm, welche Veränderungen in der Gesellschaft äh, stattfinden. Ähm, Aber machen auf die, das Erste, weil es... Auf die erste Frage, äh, auf die erste Frage äh, kann ich im Augenblick nicht antworten, äh, weil ich, äh, ich muss es gestehen, den Begriff der äh, Digital Identities äh, der EU nicht kenne. Vielleicht äh, äh, kann äh, der entsprechende Teilnehmer, während ich die zweite Frage beantworte, äh, mir noch mal auf die Sprünge helfen, um äh, eventuell... Äh, äh, eine Antwort dazu zu erfinden. Ähm, ähm, was das Ressentiment bei Nietzsche und Scheler betrifft, Scheler. Ähm, ähm, muss man, ähm, glaube ich, zunächst mal eine interessante Konstellation festhalten. Äh, Nietzsche hat ähm, auf der einen Seite das Ressentiment, ähm, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, sehr stark mit ähm, ähm, der äh, äh, äh, Schicht der Schwachen, der Ohnmächtigen in Verbindung gebracht, äh, dabei auch mit einer bestimmten Form der Mitleidsmoral äh, und mit einer langen Geschichte äh, der jüdisch-christlichen Kultur. Äh, das sind für ihn sozusagen äh, äh, äh, Entwicklungsorte des Ressentiments gewesen. Äh, Max Scheler nun, und das ist die interessante Wendung und deswegen dankbar auch für die Frage, greift Nietzsche auf, greift auf seine ganze Analytik des Ressentiments auf. Das heißt also, dass Ressentiment etwas ist, was Vergleichssucht beispielsweise kennt, was den schälen Blick kennt nach nebenan, was weniger mit der Aktion als mit der Aktionshemmung zu tun hat, was mehr mit der Reaktion zu tun hat und was in letzter Konsequenz sich dann sogar im der Situation der Ohnmacht als bloßes Gefühl bemerkbar macht. Das heißt, ein diffuses Gefühl, irgendwo von irgendjemandem verletzt worden zu sein. Das übernimmt Max Scheele und äh, führt genau diese Analyse des Rangentiments weg vom Christentum und weg vom Judentum äh, und hin auf die modernen liberalen Marktgesellschaften. Das ist sozusagen die interessante Wendung, die Max Scheler vornimmt. Er sagt, die Analytik des Ressentiments bei, äh, bei Nietzsche als Sozialaffekt ist überaus interessant, wird aber gewissermaßen erst scharf gestellt, wenn wir sie auf die modernsten Gesellschaftsbedingungen, nämlich auf den Liberalismus, die Wettbewerbsgesellschaft, die Konkurrenzgesellschaft und die damit verbundene Aushöhlung von Solidarmilieus beziehen. Das, das ist, ist die Wendung. Entschuldigung, der, der Begriff ist dann aber weitergehend wie der Begriff Feindseligkeit. Das ist richtig, ja. ja. Also umfasst mehr praktisch. Ja, es ist sehr äh, komplex, ist äh, nicht einfach. Auf den zweiten Punkt, äh, Digital Identities, äh, damit ist gemeint, dass man, ach so, jetzt kommt es gerade, mhm. dass man also einen Ausweis und Führerschein und so weiter digital äh, ersetzt. Und ich kenne die Details äh, auch nicht, aber es soll wohl eine Art digitaler Pass sein, wie ich gerade auch gesagt habe, ne? mhm. äh, um Dienstleistungen, Transaktionen, Informationen in Anspruch nehmen und austauschen zu können. Vielleicht ein anderes Thema. Ja, äh, aber, ich glaube nicht, dass es ein anderes Thema ist, aber ähm, äh, äh, Dafür bin ich tatsächlich jetzt kein Spezialist. Ich würde aber darauf verweisen und es könnte einem dann ein bisschen unheimlich werden, dass diese Dinge natürlich bereits radikal und umfassend realisiert sind, nämlich in China, wo sie inzwischen ja ohne entsprechende Apps sich nicht mehr im öffentlichen Raum bewegen können. Ich möchte also darauf hinweisen und nicht mehr, dass die Versammlung von Daten im Sinne dieses digitalen Passes, also das heißt ein Persönlichkeitsabdruck im digitalen Format, eine Lebenserleichterung ist und zugleich ein Kontrollinstrument. Und diese beiden Dinge muss man, glaube ich, in irgendeiner Weise abwägen, ohne dass ich das in dieser Weise jetzt hier äh, tun könnte. Aber eine Sache darf man nicht äh, vergessen. Äh, je mehr Daten digitalisiert werden, je mehr Daten auch zusammengefasst werden, beispielsweise in so einem digitalen Pass, wo sie dann... Ähm, ähm, Finanztransaktionen, Einkäufe genauso vornehmen können wie Arztbesuche oder äh, Grenzübertritte etc., ähm, äh, ist ein ideales Kontrollinstrument. Ähm, und, äh, und das ist ja das Interessante dabei, ähm, übrigens eine These auch in meinem äh, Buch, dass die Logik der Kontrolle äh, Lebenserleichterung ist, dass die Logik der Kontrolle ähm, ähm, äh, Freiwilligkeit ist. Also Freiwilligkeit ist sozusagen die Parole der Kontrolle. Das ist etwas völlig anderes als bloße Überwachung. Herr Vogel, ich würde mal folgende These wagen, die mit der Digitalisierung oder Digitalisierung fast aller Prozesse, die wir haben, und da sehe ich jetzt kein Entkommen, wird eigentlich, wird... Ist, haben wir zwei Gefahren. Das eine ist, es werden Daten gesammelt, ja, und ich glaube, das ist schwer äh, das aufzuhalten. Die Frage, die sich stellt, ist die Datenhoheit. Wer, wer verfügt über die Daten? Und dann haben wir natürlich den Gesellschaftlichen Hintergrund. Äh, gibt es Instrumente, dass diese Daten nicht zu Kontrolle und, und gegen den Menschen gerichtet werden. Also das sind dann wieder gesellschaftliche Strukturen, die entstehen müssen. Ich würde sagen, also solange wir das auf dem privaten Weg haben und keine öffentliche Kontrolle möglich ist, ist das genau das, was Sie sagen. Aber in Zukunft meiner Meinung nach eine politische Aufgabe daraus erwächst, die sagt, wie kriegen wir eine Demokratisierung der Daten oder den Umgang, demokratischen Umgang mit Daten hin. Ja, also aber noch mehr. Also denken Sie daran, dass äh, äh, in anderen Bereichen, in anderen Industriebereichen es natürlich die Möglichkeit gibt, Unternehmen für ihre Produkte verantwortlich zu machen. Äh, selbst ein Unternehmen wie Monsanto oder danach äh, Bayer ist irgendwann mal verantwortlich für Glyphosat gemacht worden. Ähm, äh, auf diesen Unternehmen, und das ist ein wichtiger Punkt, der eben auch die Rechtswissenschaftler äh, äh, beschäftigt, werden... Produkte auf den Markt geworfen, die keinerlei Zulassung unterliegen. Mhm. Das sind die Algorithmen. Das sind die Algorithmen, nach denen Daten sortiert werden, nach denen wir sortiert werden, nach denen unser Rohstoff sortiert wird. Also das sind Geschäftsmodelle, das heißt also, es sind Produkte, die tief in die Gesellschaft eingreifen, aber äh, keinerlei Kontrolle und keinerlei Zulassungsschwelle äh, unterliegen. Und das ist, glaube ich, eine unternehmerische Anomalie. Und das zeichnet diese Unternehmen aus und deswegen sind sie so wertvoll, wie Sie vorher gesagt haben, auf den Börsenmärkten. Es, Gut, gibt, ja aber, fährt, ja, es gibt ja schon Ansätze, Entschuldigung. Es gibt ja schon Ansätze, zum Beispiel, wenn man die Google-Suchmaschine vergleicht. Es gibt den Konzern DuckDuckGo, die versuchen, das etwas anders anzugehen, dass praktisch die Privatdaten mehr oder weniger geschützt werden. Wie sehen Sie die Entwicklung? Ist das ja, ein realistischer Weg? Oder? Ähm, ja, natürlich. Also es äh, äh, ist... Äh, im Bereich der Wissenschaft ja überhaupt keine Frage, dass wir an der Universität zunächst einmal den Leuten, das heißt den Studenten, das Benutzen von Google abgewöhnen müssen, weil es nicht die Ergebnisse bringt, die eventuell für eine wissenschaftliche Arbeit notwendig sind, weil die äh, Daten völlig anders selegiert und kompiliert werden, weil sozusagen marktförmige Ergebnisse rauskommen, also die sich an Klickzahlen bemessen, die sich an der Multiplikation von Klickzahlen bemessen. Also eine normale Recherche muss auf andere Suchmaschinen zurückgreifen, mhm. auf andere, ne, und ich würde jetzt nun tatsächlich äh, die Forschung äh, äh, als einen nicht unwichtigen Bereich äh, dieser Wirklichkeit begreifen wollen, wo eben genau diese Form der Daten, äh, Raffinerie nicht funktioniert. Es gibt nur einen Kommentar auf dem Chat. Äh, das, was Sie beschrieben haben mit Freiwilligkeit, Überwachung, kennen wir ja heute mit den Stimmt. so praktischen äh, CR-Codes auf unseren Handys. Klar, natürlich. <lacht> äh, kann ich Ihnen nur zustimmen. Ähm, und ähm, äh, eines ist, glaube ich, heute schon gewiss, ähm, ähm, dass ähm, diese Unternehmen, ähm, ähm, die Apps anbieten, äh, die Suchmaschinen, die sozialen Netzwerke, die Digitalkonzerne, die großen Gewinner dieser Pandemie gewesen sein werden? Ja. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen philosophieren, weil... Äh, das, mir Wir die tun Frage doch nichts wie, anderes die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Die, die Zeit ist äh, abgelaufen. Ein Thema hätte mich noch interessiert, und zwar haben Sie, haben Sie festgestellt, äh, dass die Plattform, äh, das Plattformkapital nicht auf einen Markt äh, agiert, mhm. sondern Märkte bereitstellt. Mhm. Ich hatte mal gelernt, dass der das Kapitalismus darin besteht, dass man auf der einen Seite Lohnarbeit hat und auf der anderen Seite sozusagen das dass Kapital in Waren dann auf dem Markt bereitgestellt wird und dem Wettbewerb ausgesetzt ja. wird. Aber dieser Hebel des Kapitalismus oder dieser, dieser Teil ist dann ausgehebelt. Ne? Ja. Ja, also deswegen sprechen Leute, die sich damit beschäftigen, äh, insbesondere auch Soziologen, von einer neuen Phase des äh, Kapitalismus. Äh, was mhm. übrigens auch dazu führt, äh, dass äh, auch äh, bestimmte, wenn Sie so wollen, äh, alte Dogmen äh, äh, so schleichend verabschiedet werden. Also wenn man die äh, Repräsentanten äh, dieser neuen Unternehmensformen äh, hört, wenn man ihnen zuhört, äh, dann sprechen die nicht mehr von der seligkeit des wettbewerbs sondern sie sprechen von der seligkeit äh, des monopols abgesehen davon dass natürlich der wettbewerb für äh, unternehmen immer beschwerlich war also wer genügend kapital hatte konnte sich aus dem wettbewerb herauskaufen also das drängen zum monopol ist natürlich immer auch eine kapitalistische dynamik äh, gewesen ähm, die ähm, lohnarbeiter und die handwerker die kleinen geschäfte sollen miteinander konkurrieren äh, wer es sich leisten kann äh, zahlt sich aber aus ne? und äh, nimmt, nimmt am wettbewerb werden nur noch bedingt äh, oder sehr dezent teil. Ähm, dass es aber zu einem Unternehmensprogramm geworden ist, also zu einer unternehmerischen Struktur, das ist der äh, neue äh, Fall. Also sie haben das am deutlichsten bei Amazon, äh, das äh, für bestimmte Händler die Marktzugänge diktiert. Amazon kopiert manche äh, Produkte sogar und bietet sie billiger an. Äh, das heißt also, Amazon ist eigentlich so etwas wie ein privater Wettbewerbsregulierer geworden und deswegen sprechen, ich zitiere äh, den äh, äh, jungen Soziologen Philipp Stab, der zum digitalen Kapitalismus geforscht hat, der das eben als ähm, ähm, proprietären ähm, ähm, Markt äh, beschrieben hat, wo äh, der Markt nicht mehr von Wettbewerbshütern sozusagen umstellt wird, sondern wo die Wettbewerbshüter selbst private Unternehmen sind. Damit ähm, haben Sie natürlich auch diese reine Lehre des Kapitalismus, äh, die Dynamik entsteht durch Wettbewerb, auch ein bisschen ad absurdum geführt. Ne? Gut, ich würde sagen, es ist jetzt äh, Punkt 9 Uhr. Ähm, ich würde sagen, es, es sind auch keine Fragen mehr im, im, äh, im Chat. Ähm, ich würde an dieser Stelle gerne einen Schlusspunkt setzen. Hermann, ist dir das auch recht? Oder ja, du ja. Noch? Klar, klar. Und mich herzlich bei Ihnen bedanken, Professor Vogel. Es war eine sehr interessante Veranstaltung. Ich muss auch sagen, es ist ein, Sie haben zu einiger Klarheit nochmal beigetragen. Das Buch ist interessant, aber wirft auch eine Menge Verständnishürden auf. Also von daher haben Sie nochmal, ich nochmal gut beigetragen und auch mal darüber hinaus noch die Zusammenhänge hergestellt. Vielen Dank dafür. Und vielleicht gelingt es uns ja, also ursprünglich hatten wir ja mal gedacht, die kommen zu uns, aber das wird sich ja vielleicht nochmal ergeben.